Bachir aus der Welt, Bibelstudien zum jüdischen Volk, zum Land Israel, zur Stadt Jerusalem und zum Berg Zion. Was bedeutet es eigentlich, dass Gott ein Volk aus der Welt, ein Land aus der Welt, eine Stadt und einen Berg? Was hat er damit vor? Warum eigentlich? Wofür? Und hat es sich auch erfüllt? Um diese Fragen geht es in diesem Buch, in tiefgreifenden Bibelstudien. Dieses Buch scheut keiner heißen Eisen und es werden klare Antworten gefunden. Herzliche Einladung, dieses Buch zu lesen. Passend zum 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels herausgekommen jetzt.